Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute gibt es einen Oculus Quest Gameplay. Ich mag die Oculus Quest Gameplays eigentlich gerne, aber die Aufnahmen nicht. <lacht> Ja, die Software von Oculus ist leider nicht so einfach, um Sachen aufzunehmen und ja, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, deshalb kommt relativ wenig Quest-Gameplay, aber nichtsdestotrotz möchte ich das nicht komplett abreißen lassen und möchte ab und zu schon gerne ein Quest-Gameplay zeigen und ja, das mache ich heute. Heute gibt es Wonderglade, das ist von Resolution Games und ist eigentlich schon 2016 für die Oculus Go erschienen. Jetzt hat es den Weg auf die Quest gefunden und kommt am 9. Juli. Für 15 Dollar raus. Ich weiß nicht, ob die Umrechnung dann 1 zu 1 in Euro ist. Bin ich mir nicht sicher. Ich habe jetzt dazu nichts gefunden. Müssen wir einfach mal abwarten. Also Donnerstag, 9. Juli. Und ja, es ist ein, ein Spiel für Kinder. Man hat einen virtuellen Jahrmarkt, wo man kleine äh, Spiele freischaltet. Und äh, ja,. Da Basketball, das ist Minigolf, äh, Sachen hauen mit dem Hammer. Also ganz kleine, nette Games, äh, Feuerlöschen. Und ja, wenn man alles dann absolviert hat, kann man auch so einen Family-Modus, ähm, sage ich mal, freischalten. Und da kann man dann angeben, mit wie vielen Spielern man spielen will. Und dann kann man sich so ein bisschen duellieren, äh, Highscores knacken und so weiter. Das ist da untergebracht und ja, also ich finde die Musik echt nett. Die Grafik ist echt äh, nett und süß gemacht und ja, ist ein Kinderspiel, ne? da machen wir uns nichts vor, also ist nicht für meine Altersgruppe äh, gedacht. Äh, aber kleine Kinder werden da mit Sicherheit ihren Spaß dran haben. Und äh, ja, mehr soll es auch glaube ich gar nicht sein. Ähm, ich würde sagen, schaut euch einfach das Gameplay an, bildet euch selber eure Meinung. Eure Meinung interessiert mich natürlich auch immer. Was haltet ihr von dem Game und äh, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr Kinder zu Hause habt, wäre das was für euch, könnt ihr auch natürlich mal reinschreiben. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn ich Kinder hätte, dass ich sowas spielen lasse, anstatt Doom VR oder Pavlov VR und was da sonst noch gibt. Blade and Sorcery <lacht> wäre jetzt auch kein Game, was ich mein Kind spielen lassen würde. Von daher, ja, müssen solche Games natürlich auch her. Und ja, ich finde es ganz gut. Ist, der Entwickler war ja Resolution Games und die haben mich schon Angry Birds VR gemacht und ja, das ist ja eigentlich ein ganz toller Titel, werde ich definitiv auch mal äh, verlinken. Das habe ich ja auch schon gezeigt auf der Quest. Und äh, haue ich in die Infobox in die Beschreibung rein. Und ja, könnt ihr auch gleich gerne mal danach äh, reinschauen. Aber jetzt geht es erstmal zum Gameplay. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo Leute und willkommen bei Wonderglade. Ja, das ist ein Spiel für unsere Kleinen, wie wir hier sehen. Ja, hier sind wir ja ganz kleine Spielfiguren. Und äh, das sind wir hier in dem, in dem Spiel, der ja, mit dem gelben Luftballon über dem Kopf. Und äh, ja, wir können hier verschiedene kleine Spiele freischalten. Ich habe zwei freigeschaltet, das ist einmal Magic Mayhem, das war das erste, was man freischaltet. Und dann Hamster das kann man noch freischalten. Und hier haben wir noch geschlossene Zelte, die man nach und nach halt, ähm, ja, freischalten können. Das wäre das nächste, mit dem roten Button. Ich möchte aber einen kleinen Einblick verschaffen in die ganzen Spiele, deshalb schauen wir jetzt erstmal hier rein. Und wie gesagt, das ist wirklich für die kleinen äh, VR-User, sage ich mal. Ähm, ja, aber echt süß gemachtes Spiel und äh, für, für kleine Kinder echt perfekt, meiner Meinung nach, um äh, sich äh, an VR zu gewöhnen. Schöne kleine äh, Kinderspiele drin und äh, die Musik ist auch echt nett gemacht. Diese Fliegenklatsche, die ich jetzt hier habe, die habe ich im ersten Spiel einfach freigeschaltet. Da kann man so eine Art drehen, das zeige ich euch gleich nochmal. Da kann man verschiedene Sachen freischalten. Jetzt muss man natürlich hier Fliegen auch abklatschen ab, äh, oder wegklatschen. Das gibt uns wieder Zeit, weil das auch die Zeit auch weg. Aber kann sich schnell ändern hier. Ja. In Wonder <lacht> Aber wer die Quest zu Hause hat und Kinder, der sollte sich das Spiel definitiv mal anschauen. Also, wenn ich Kinder hätte, würde ich jetzt nicht unbedingt den Taftopp spielen lassen, von daher. <lacht> Um äh, mal die Art lernen das ist was sowas hier perfekt. Sollten natürlich kleine Kinder sein. Keine 14-, 15-, 16-Jährigen. So, eben habe ich 12.000 Punkte, glaube ich, da. Mal gucken, ob das jetzt nochmal mal kann hier. Ah, nein. Kein Rekord, aber egal. So, wir schalten dann mal äh, Punkte frei und dann können wir zum Wheel gehen. Wir gehen jetzt aber zu Hamsterhubs. Da kann man einfach Körper werfen. Greift den Ball und wirft den Ball, wirft den Ball in den Korb, um loszulegen. Also die Physik ist hier nicht wirklich real. Also man muss echt ganz, ganz leicht werfen. Sonst geht der, wie er, wie ihr schon seht, ne? Ah. Komm. Um. Yes. Oh, der wird nicht einfach. Der wird nicht einfach. Habst du yes. <lacht> Der ist Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht es aber los hier, aber weit gefehlt. Oh, die Physik ist echt übel hier. Aber deshalb sind die Hamster auch in der Schwerelosigkeit. Jetzt ist alles ein bisschen einfacher <lacht> und leichter. Auf jeden Fall vom Gewicht her. und. Oh, Ah, schade. Ah, der kleine sieht auch süß aus. Komm und weg damit. <lacht> so, gehen wir zum nächsten Spiel. Und jetzt zeige euch erstmal mal das, das Rad. Das Rad. So, hier können wir quasi das Rad nehmen und los geht's. Ich habe es auch schon sehen, irgendwie gedreht, aber gut. Ja, und hier schaltet man immer irgendwelche Sachen frei. Mouse Rainbow. Ja. So, wir haben auch einen, ähm, einen Rucksack, den können wir auf A oder X können wir den betreten. Und hier sind wir im Rucksack drin. Sieht auch lustig aus. Ähm, ja, hier kann man die einzelnen Spiele dann, die man freigeschaltet hat, dann benutzen. Aber wir wollen jetzt erstmal hier wieder raus. So, jetzt schalten wir das Spiel mal frei da hinten. Mal gucken, was das sein wird. Tiny Mini Minigolf. So, gucken wir mal, was Minigolf ist. Wow. Wow. Das war ganz komisch. Ein K Cup, Train Cup. Nehmen machen wir K Cup. Oh, die ist Hoch und runter ist, äh, könnte schon verblödungsbedürftig sein. Oh je, oh je, oh je. Wir probieren unser Glück. Hm? Okay, das hat mal gar nicht funktioniert. Jawoll. Die Strecke erinnert mich an Sonic. Mal gucken. Oh, ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht hinkriegen. Ja, wir sind drin. <lacht> okay, also, wir können hier erstmal die äh, Richtung angeben, das können wir dann mit Trigger blocken. Und dann können wir halt ausholen und egal wie ich jetzt äh, mich bewege, die Richtung bleibt. ist natürlich auch nicht schlecht für die, für die ähm, Steuerung. Probieren Wir einfach mal über diese lange Kurve zu gehen. Ah, um, und zu wenig Power gehabt? Jetzt aber. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein! Geh rein. Okay. Ach, bin weltrekord hier. Wir versenken alles hier. Fein! also das lernen wir nochmal, oder ich, nicht wir. Oh. Ich habe nicht gewonnen. Ach guck mal, wir haben zwei Tickets. Neuer Rekord. und da waren ja noch andere Bahnen. aber ich spiele jetzt nicht. Ich würde nur mal so das ganze Spiel hier so zeigen, was man hier so machen kann. Step on the red button und play the game! Ich bin gespannt was das ist. Ja Auf jeden Fall kann man sich hier, also die Kinder können hier wirklich mit ähm, mit anderen Geschwistern, Freunden sich ein bisschen duellieren und äh, immer gucken, wer hat die meiste Punktzahl, ist natürlich auch ganz witzig. Wir drehen jetzt hier noch mal am Rad ja was mal wir hier gewinnen können. Komm, komm, komm. Die herz Die rosa-rote Brille. passt auch perfekt. Okay, und los geht's nach Tipp Tilt Und hier kann man auch wieder andere Spiele freischalten in diesem Game oder andere Maps wahrscheinlich. Aber wir spielen jetzt nur die erste und dann schauen wir mal. oh ja, okay. Okay, jetzt kann man immer mit der Neigung des Brettes hier spielen und äh, ja, so ein, quasi so ein Autorenn machen. <lacht> Erinnert mich an, den, an das Spiel, was wirklich als Holzfight gab, äh, wo eine Metallkugel drin war und ganz viele Löcher und so ein Labyrinth und man musste dann äh, wirklich die Kugel bis zum Ziel bringen. Aber witzig, gefällt mir. So schlecht war ich ja jetzt gar nicht, oder? Ah. Komm damit, machen wir da machen noch einen Chinko. Gucken was was jetzt ist. So, Start. Boah, jetzt ist der Gegner schon härter. Dö, dö, dö, dö, dö, dö, dö die Musik ist geil. <lacht> Und schon wieder gewonnen. Gewinne, gewinne, gewinne, gewinne. jetzt müssen wir mal schauen, was wir freischalten können. Das könnte man wieder hier drehen, mache ich aber nicht. Wir gehen mal zum nächsten Zelt. Awesome. Tindertown, Super, das Tindertown freigeschaltet. Das sieht aus, als ob man Flammen löschen muss. Alter, den Schlauch und schießt auf das Feuer, um loszulegen. Ha! Okay. Das sieht so witzig aus hier. Und Kinder wollen ja immer eigentlich Feuerwehrmann sein, ne? Oder Feuerwehrmann werden. Hier können sie sich schon mal üben. Oh die Zeit ist vorbei. Oder das Wasser. Kann man hier noch andere. Kommen wir mal den hier? Ah, da können wir wieder Wasser, okay. Wir kennen auch viele Tierepunkte, das ist schon mal gut. Ah, <lacht> oh, komm! Da ist das Wasser, bestimmt. Da oben ist noch eine Katze. In Wirklichkeit würde ich das nie, nie machen. Ich habe selber Katzen, von daher mache ich sowas nicht. Letzte Welle, dann haben wir es geschafft hier. Oh, jetzt wollen sie mich aber hier... Jo! Ich war Anzen, oder? Guck, guck mal an! Immer, immer egal wo ich hin bin, vielleicht es Feuer weg! Fahrt, äh, ja, war ganz spaßig! Wie gesagt, und ich glaube, für, für kleine Kinder ist es echt mega, mit Sicherheit. Kann ich mir echt gut vorstellen. Hi Look! Okay. Äh, mal hier, oder? Was haben wir jetzt? Ah, irgendwas mit dem Hammond? Nein. Gucken wir uns jetzt das mal an. Zerschlage alles um zu pumpen. Ah, da geht runter. Komm, zack, Ich mache ja den Kaputt machen wir nicht mal gut. Das ist kein Problem. Mit 1000 ist doch gar nicht schlecht, oder? Ah, fast hätte man komplett geknackt. Was hat sie jetzt für uns? Um? wirklich angeben. Ich spiele mit zwei, drei Leuten. Mach mal einfach mal zwei. Spiel auswählen und dann kann man halt mit den Leuten dann sich duellieren. Ja, cool gemacht. Ähm, kann man das jetzt auch noch abbrechen? Genau. Ja, hier könnt ihr da wirklich dann mit Freunden äh, ein Spiel nacheinander spielen, mit mehreren Playern und dann wahrscheinlich euch auch die Punktezahl anschauen. Ähm, ja, wir können jetzt noch mal ganz kurz mal einmal noch Golf. Boah, ist immer noch fies. So, Train-Cup. Das machen wir noch? Ich will es wenigstens ein bisschen besser sein als eben. So. Ah, oh, schade, ich dachte, ich komme rüber. Nein! Oh! Oh, das ich heulend. Aber ein Mole, Mannschaften, ich glaube nicht. Da könnte es jetzt möglich sein. Komm, Kleiner, komm, komm, komm, komm, komm. Boah, schade. Zwei Schläge ist mein bester Punktestand, sag ich mal. Der ist drin, oder? erstmal mit den äh, wonderland spielen hier könnte man jetzt noch mal am Rad drehen, aber äh, mache ich jetzt erstmal nicht. Ich weiß nicht, ob noch Spiele hier zu, hinzukommen, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass hier äh, mit dem Update noch Spiele hinzukommen können. Nichtsdestotrotz kann man hier äh, auch seinen Spaß haben, äh, als Kind sage ich mal, also mich haust jetzt nicht vom Hocker, <lacht> muss ich ehrlich dazu geben. aber äh, es ist auch gar nicht für äh, ja, meine Altersklasse gedacht. Und äh, von daher geht das auch komplett in Ordnung. Also, ich finde es echt süß gemacht. Die, äh, die Musik passt, die Spiele sind ganz okay. Und äh, ja, ich denke mal, dass Kinder hier ihren Spaß haben werden. Weißt du was wohl nicht? <lacht> ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Äh, falls ihr was zu sagen habt zum Spiel, schreibt es einfach in die, in die Kommentare. Würde mich auch freuen, von euch mal Feedback zu bekommen über das Spiel, über mein Video und so weiter.